Ja, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine weitere Episode aus der nicht enden wollenden Reihe Projektprüfung im Corona-Zeitalter. Wie letztes Jahr wird es auch dieses Jahr so sein, dass du die Prüfung alleine machst. Das heißt, es gibt keine Projektgruppe. Du bist hier ganz alleine auf dich gestellt. Ja, dann wo findet was statt? Wenn wir Glück haben und die Ansteckungszahlen sind sehr niedrig, dann findet es komplett in der Schule statt. Falls die Ansteckungszahlen oder der Inzidenzwert hier in dem Fall als Gradmesser etwas höher ist, dann kann es natürlich sein, dass er eine Mischung ergibt, also entweder Distanz- oder Wechselunterricht. Und dann sind natürlich manche Teile zu Hause anzufertigen. Die Abgabe der Projektmappe und die mündliche Prüfung, also die Präsentation zum Schluss, die muss allerdings in der Schule stattfinden. Ja, Kommen wir zu den einzelnen Phasen. Ähm, Im Gegensatz zu letztem Jahr gibt es hier keine Durchführung mehr. Ja, die fällt komplett weg, das heißt eigentlich nicht, sondern die wird in die Vorbereitungsphase integriert. Wie schaut es jetzt nun genau aus? Also, wir haben jetzt eine Planungs- und Recherchephase, die ist je nach Schule, kann die ein bis äh, drei Tage lang sein. Da musst du dich an der jeweiligen Schule wo du bist in Bayern, erkundigen, wie lang die Phase ist. Und in dieser Phase findet praktisch jetzt die Recherche, Bildersammlung äh, statt. Ähm, du musst vielleicht einen Brief schreiben, du musst die Formularfunktion beherrschen oder manche Excel-Funktionen. Und im Gegensatz zu früher schaut es dann hier so aus, äh, früher hättest du jetzt beispielsweise Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Seriendruck. Da hättest du früher einen Brieftext vorformulieren müssen, eine Adressdatenbank äh, äh, dir anlegen können und in der Durchführung hättest du dann diesen Seriendruck oder den Serienbrief umgesetzt. Jetzt sieht es so aus, dass du den fertigen Brief schon in der äh, Planungs- und Recherchephase schreibst und beschreibst gleichzeitig wie man denn einen Serendruck durchgeführt hätte. Also mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibst du, was hat man im Einzelnen hätte man machen müssen, um einen Serendruck durchzuführen. Ja, es gibt natürlich noch die Schalter- und Beratungsstunden. Ähm, entweder, im, wenn ihr zu Hause arbeitet, per E-Mail und Telefon oder halt in der Schule zu entsprechenden Zeiten. Und diese Phase, wie gesagt, dauert ein bis ja, drei Tage. Ich habe zumal zwei bis vier Tage hier geschrieben. Da musst du dich genau an deiner Schule erkundigen, wie lang denn die Prüfungszeiten sind. Ja, dann äh, gibt es eine Projektmappe. Hier wird praktisch äh, das komplette Projekt dokumentiert. Die musst du dann auch entsprechend abgeben und zwar an dem Tag, wo du die Präsentation hast. In der Präsentation präsentierst du dein Projekt und stellst dich weiteren Fragen und das Ganze wird ungefähr 15 Minuten dauern. Und die Bewertung wird so aussehen, dass die Mappe natürlich dieses Jahr höher gewertet wird als die anderen Teile, wobei es ja nur zwei Teile gibt, nämlich die Projektmappe und die Präsentation. Punkteverteilung wird äh, 50-30 sein. Am besten erkundigst du dich dann auch auf den äh, Bewertungsbögen, die entsprechend beiliegen und aushängen, für was es Punkte gibt und da hast du dann natürlich auch schon Hinweise drauf, was du genau umsetzen sollst, wo es mehr Punkte gibt, wirst du wahrscheinlich mehr Dinge aufarbeiten müssen, als jetzt Punkte oder Dinge, wo es weniger Punkte gibt. Da ist so ein Gradmesser, wie man sich da am besten den Aufgaben nähert. Ja, dann die Aufgabenstellung an sich. Das ist im Prinzip gleich geblieben. Es gibt ein Szenario, das beschreibt, um was es in der Aufgabe geht. Dann kommen Aufgaben für den Wirtschaftsbereich, Aufgaben für den AWT-Bereich und ähm, es ist auch genau aufgelistet, was in der Mappe dann drin sein soll. Und äh, in der Präsentationsbeschreibung steht dann auch drin, was du genau präsentieren sollst. Von der Projektmappe her können wir auch schnell durchgehen, also du sollst auf alle Fälle ein Deckblatt gestalten können mit Name, Klasse, Schuljahr, das Thema des Projekts soll da drauf sein und natürlich der Prüfungszeitraum. Dann natürlich ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen und äh, ja, der original sollte natürlich auch nicht fehlen. Und dann natürlich die entsprechenden Unterlagen, also Arbeitszeit, Organisationspläne, Unterlagen aus der ganzen Planungsphase, jetzt heißt es eigentlich jetzt äh, Recherchephase, ähm, dann den Tätigkeitsnachweis, was du wann gemacht hast, und natürlich die AWT-Inhalte, und zum Schluss wieder eine Reflexion, und eine Quellenangabe, je nachdem, was du an Bild- und Textmaterial verwendet hast. Bei der Präsentation präsentierst du natürlich die AWT-Teilaufgaben aus dem Leittext. Dann ähm, präsentierst du die Vorgehensweise, also wie du die einzelnen Aufgaben umgesetzt hast und ähm, die Arbeitsergebnisse, was bei dem bei dem Projekt entsprechend herausgekommen ist. Dann natürlich eine kurze Reflexion über das Projekt, über die Planungsphase und ja, dann natürlich eine mögliche Umsetzung aus dem aus der arbeitspraktischen Aufgabe. Also, das, was früher die Durchführung gewesen wäre, integriert sich jetzt praktisch in die erste Phase. Und da sind dann drin, die du nicht umsetzen musst, aber beschreiben musstest und darauf musst du dann noch mal entsprechend genauer eingehen. Ja, ähm, natürlich wird auch die Projektmappe dann Gegenstand der Präsentation sein und ähm, ja, hier werden sich dann noch auch ein paar Fragen ergeben. Okay. Das Video zur Projektmappe, das ist noch nicht veraltet, das kannst du dir natürlich hier noch zusätzlich anschauen. Okay.